Gray Wave klingt als käme im Band herein. Wer ist das bloß? Bonett. Kioa, sinnlich schon wieder. seinen eigenen Herd mitgebracht. also Was, ist mit so Was? So. <lacht> Weicht euch den speichel von soll ich habe verstanden ich ich habe erst gelesen, ah, wahrscheinlich wünscht ihr euch doch den Speichel von meinem Mund. <lacht> ich lese irgendwie nur was, was ich lesen will. Ne? Ja, hi und warum? Mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu feiern beim Engage. Ja, wir machen heute das Zeitquest ne? und zwar: Ich komme ja halt noch mal auf Screen an äh, mit äh, hier, hier sein Gespräch. Ne? ich habe ich doch richtig gelesen. Ich weiß ja nicht. Ich glaube nicht. So irgendwie ist hier noch niemand. Doch, noch niemand ist hier bei Aber ich nehme an da muss ich erstmal ein A-Gespräche freischalten. Wo ist denn jetzt? Ich finde gar nicht. Das war schon B1. Oh, cool. So, bevor wir es hier vergessen, wir gehen jetzt die Bandgespräche ja schon mal ganz schnell durch. das sind nur 1, 2, 3, 4, 5. Und zwar habe ich wieder geld Leute trainieren lassen mit meinen Charakteren, mit meinen Emblemen meine ich. Und zwar live muss muss Chloe hier live habe ich ja mit Chloe den trainieren lassen. Oh, ja ich komme aus normalen umständen meine eltern sind in einem barbecue drauf gehören nee, ist gar nicht wahr. die sind davor die hab's nicht mal zum barbecue geschafft da wollte ich von finden der mensch jungen äh, großgezogen eine meine hat anstatt ein schwert so, rosa ich mit Roy trainieren lassen sehr war wie diese ganzen konstellationen funktionieren. Ja ist so Anime. Roy hatte irgendwie voll sein Haare in vor allem 6. Er konnte irgendwie, weil man in den früheren vor allem konnte nicht jeder hier mit jedem immer supporten, ne? Das ist ungefähr hier Jade kann zum Beispiel auch nicht mit jenen, doch sie kann mit eine Menge nach band Bandgespräch ab. Da ja. <lacht> ja, konnte nicht jeder mit jedem ja supporten. Heute ne? ist hat vier, weil nicht da gibt es jeder kann mit jedem supporten. Damals hat es irgendwie mit jedem Charakter irgendwie so vier, fünf Leute oder so. War als Hauptcharakter natürlich irgendwie so sieben oder acht und. und äh, ich glaube sieben von acht oder sechs von sieben waren als mädchen also, also da oh, da wird ersetzt okay ich wollte schon sagen <lacht> haben die einfach falsch und von marv entehrt oder weiter habe ich mich schon immer gewundert wird das exakt gleiche ist aber ich glaube nicht Ne, falsch und von Marv, das ist ja so ein, so ein rapier mit feiern von lucina und Crom, das ist ja oder, ja so eine zweischneidige Klinge so Wanda aber ich glaube nicht aber Wanda kommt mal heute zum Zug ne ihn habe ich mit äh, Corinton hier lassen das noch nicht... doch damit er links bekommt hier ja, damit er Momente lernt ne Supportpunkte oder Japanisch Name Marx, so und dann habe ich noch meinen Hauptcharakter mit Corinth trainieren lassen. Ich habe ihn auch Momente übergebracht, wird jetzt auch support Supportpunkte einsammeln kann. Ich war ganz sicher gehen dass wir die orde kriegen Weil irgendwie greife ich nicht mehr so oft mit meinem hauptcharakter an habe ich das so gefühl Ich sie mehr so zum supporten so also im sinne von ich packe eben neben andere charaktere damit er die hochballert und seinem persönlichen also skill weil wenn ich ihn ja anliegen lasse bei anderen charakteren dann machen die ja mehr schaden und allein weniger schaden oh, entschuldigung da muss ich mal kurz aufstößen. Ich habe andere Klamotten dann, ne? Wie soll es auch sonst sein, ne? ähm, gucken wir uns die Unterstützung an, die ich gefarmt habe. Ich habe hier noch... Ist mir erst voll spät aufgefallen. Sophia ist ja neu reingekommen, ne? Dementsprechend muss ich mit ihr ja natürlich den Support holen, ne? War ziemlich einfach. Gucken wir uns das an. Zaphir, das? Ich bin ein bisschen mehr. Ich そのような気を発することができるのでしょうか? ザフィアあ、すみません。新龍様にこのよう Dort ging schnell. So, nächster Kage Los geht's. Heitere mich auf. Sind die man kann ich mich meinen, einfach wandern. Die あまり答え Ostens ich hatte irgendwie eine Anspielung an das DLC, das irgendwann rauskommt. Da gab es ja auch schon einen Trailer. Da kann sich auch irgendjemandem drachen. Ja, das ist immer interessant, so aus also diese japanischen Katanas, die es im Femme gibt, deren Beschreibung ist meistens immer oh, eine Klinge aus einem fernen Land oder so, was immer irgendwie andeutet, dass es irgendwie eine japanische Kultur gibt, außerhalb von dem Kontinent, wo meistens das Spiel stattfindet. In Final Feld spielt man ja ein Spiel mit japanischer Kultur. Also, entweder man hat Ritter Kavaliere und so, wenn man für Nor spielt oder wenn man für Ushido spielt, dann hat man samurais Ninjas und so mit Katanas, Wurfmessern, äh, äh, Ne, ich weiß an Schuriken, die wir in Fantasy Feld haben. Ob ich Wurfmesser? Ja. Nee dem Dolch und wolfmesser. Oh ja ninjas haben halt dings äh, schuriken so chloe 神流様ほど特別な人はそうそう ich bin einfach nur so aus awesome. deswegen geht das nicht ich will noch ein ganz normales mädchen mit einem ganz normalen leben sein also wieder plott von so vielen weil er nicht so wie der überhaupt nicht so, so Dramas, drama also zeichentrick Teeny dramas ein magisches mädchen irgendwie weil er nicht versucht normales leben zu hören so gar nicht mehr so viele, glaube ich, ne? Oh doch. Eine Menge Leute. Ich glaube nicht, dass ich hier A kriege mit jedem, aber ich werde es versuchen. So, also dann habe ich so eine kleine Rentnerrunde hier. <lacht> Mir kam einfach in den Sinn, alle älteren Leute hier mal so ein bisschen supporten zu lassen. Und ja, die konnten alle direkt miteinander supporten. Nach einer Aktivität. Einmal einmal Äpfel pflücken oder Orangen pflücken, einmal schwimmen und so. Und ja, da gucken wir mal. Einmal Linden und Sophia. Rindendono. Nun ja, Zafir. Ja. Yahari, nannte man sie nicht? ist das? Ich habe 30年ほど前。リンデンとのはすでにイルシオン兵でし例えば Hat er irgendjemanden getötet, den sie mochte? Das Wort wirklich irgendwie. Der Plot von zwei älteren Charakteren in einem anderen Spiel. Triangle Strategy. Ja, die auf der falschen Seite. Auf gegenüberliegenden Seiten vorher waren uns dann irgendwie in der Gruppe getroffen haben von jahr gespielt the ist sehr gutes Game nur halt ein bisschen kurz aber macht super Bock der Kampfsysteme so dann haben wir Linden und Wanda <täusperlose> <täusperlose> 何を das, so ich habe die schlechtesten Werte in der ganzen, ich in der verletzt, in der ganzen Welt。Die 若者の頃にはなかった経験<笑> Okay, ja, ich meine im Gegensatz zu Wanda hat er noch halbwegs und sie auch. Was habt ihr ein zu besprechen? Ich weiß noch, als damals als das Spiel angekündigt worden ist, als man ihn zum ersten Mal gesehen hat, und einige Leute gedacht haben, er wäre der Hauptcharakter, also wanda. Er war glaube ich der erste Charakter, den man so gesehen hat, der irgendwie so gelegt wurde. Ja, yeah. bevor man irgendwas von dem Spiel noch wusste. 質 ich okay, wir gehen stricken. Warum nicht? Safir sieht irgendwie aus wie eine ältere Version von Jade oder ist mir gerade so aufgefallen. Gut, so dann gehen wir mal kurz raus, ne? Weil das haben wir jetzt alles erledigt. Und dann gehen wir noch was essen und dann stürmen wir hier Corins nebenquest. Und da war schon mal von Corin reden. Ne? Ich habe seit heute offiziell jede einzelne unterschiedliche Figur von Fire Emblem als im Emibo. Ich sage Figur, einzigartige Figur oder Charakter, weil theoretisch gibt es noch zwei andere und zwar die Fire Awakening-Version von Chrome und Lucina, aber ich habe schon die Smash-Bros-Version von den beiden und ich werde mir die jetzt nicht mehr oder weniger noch mal doppelt holen, vor allem weil die auch die gleichen Funktionen erfüllen wie. Also spielmechanik mäßig die gleichen funktionen erfüllen wie die smash bros version von daher werde ich mir jetzt nicht auch noch holen Abseits ich habe alle unterschiedlichen charaktere und ja ich habe alle unterschiedlichen charaktere ich versuche mal daran zu denken ich habe nämlich auch ein foto davon gemacht und ich das vielleicht hier so kurz reinhänge das sind zwölf Fire emblem figuren 12 amibus und jede von diesen amibus tut ja hier so eine so ein kostüm freischalten ne? Und da kann ich ja mal durchgehen. Ne? Ich müsste jetzt nämlich alle haben. Und... Ja, das ist irgendwie clever gemacht. Ne? Man kann nur alle bekommen, wenn man alle zwölf von denen hier äh, gekauft hatte. Ich hätte mir die so oder so gekauft. Also hat spiel hat mich jetzt nicht darüber redet hier jetzt die Dinger zu und Ich hätte mir die so oder so irgendwann mal geholt. Aber jetzt habe ich wenigstens einen Grund gehabt, äh, die mal ja mal endlich anzulegen. Ne? So, wir haben ja mal, wir haben Sigurd, wir haben live wir haben Roy, wir haben Ike und wir haben Ball. Das sind sechs für die Männchen. Leider kann irgendwie nur die Adligen und mein Hauptcharakter alle Dinger tragen. Ne? So normal Charakter können die leider nicht tragen. Leider, wenn ich ein bisschen schade und ja, hier haben wir Selika, Lynn, Erika, Mikaya, musina und Corinne. Das sind zwölf. Ne? Wir haben ja zwölf Ringe sehr cool ich wünsche mir echt alle charaktere könnten die tragen aber ja ging nicht da ja, jedes mal wenn man eine einzigartige figur eingescannt hat eingescannt hat dann kriegt man ein mode ticket und ein musikticket die man dann für die ganzen dinger ausgeben kann und ja ich hatte jetzt genau zwölf Amiibos, zwei verschiedene was bedeutet ich hatte zwölf mode tickets und zwölf musiktickets die musiktickets habe ich mir noch nicht angeschaut aber ja, ich habe alle Kostüme, die ich kaufen konnte, und ja, finde ich super. <lacht> ich finde nur ein bisschen schade, dass man die im Kampf nicht sehen kann. Das wäre natürlich auch super gut gewesen. Ja, die Lieder habe ich mir noch nicht alle angehört, und äh, ich bin mal da durchgegangen. aber Ich habe mir die nicht richtig angeguckt. Die kann ich mir auch kaufen. Ich weiß gar nicht, wo man die abspielen kann. Ich glaube, die kann man, wenn man Zufallskämpfe macht, abspielen. Das ne? so, das von Feiern und 5 mir nicht bekannt vor so. der name der eben ja das ist mehr oder weniger das kampf also das äh, kapitel thema von von einem sieben war so man musste erst die ersten ich glaube zehn oder elf kapitel musste man mit lin spielen und da musste man entweder mit elliwood also Roy's vater oder Hector spielen und das war sozusagen das kampfthema von von Linz äh, Story Oder der Prolog hieß das, glaube ich, ne? Ja. Ja. Boah. Das ist von einem 8, eines der besten Lieder der gesamten Serie, das ist das finale Kapitel von Feiern im 8. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Das super, da, da, da, da, da, da. das Schicksal. In Flammen. Das vom Final Awakening, ne? Ja, wetter haben ne? Oh, sehr gut. So, wetter Da, da, Ich glaube, das ist das finale Kampfthema von einem der Parts, die man spielen konnte nicht welcher also final kampfthema jedenfalls ich glaube von Hoshido, ne? okay. so und da war mehr oder weniger zufallskampfthema in beim früher aus ist aber nicht so be einem ist war es so man musste man hat irgendwie so punkte die man ausgeben konnte mit dem man entweder weiß nicht die äh, schüler trainieren konnte oder man konnte ja auch ausgeben um irgendwie zufallskämpfe zu machen man hatte nur eine limitierte anzahl hier kann man ja irgendwie theoretisch unendlich glaube ich kämpfen ne? Und auf der weltkarte scheinen die gegner irgendwie zu respawnen immer Und ich glaube die tun sich immer so nach jeden tag irgendwie resetten das heißt man kann mehr oder weniger die unendlich farmen aber für ist muss was ja da ein bisschen mehr limitiert. weil ja, da war der Kampf gegen den Sohn, Kampf reingegangen bis. Da hatte man irgendwie mehr Grund so noch Zufallskämpfe zu machen, weil da muss man halt eine Entscheidung treffen, ob man jemand Zufallskampf macht oder ob man irgendwie seine Schüler trainiert oder irgendwas anderes. Deswegen mache ich das hier nicht, weil man hier kann man theoretisch unendlich trainieren und ja, das nicht hat wird sich ein bisschen mehr gecheatet an so, wir gehen was essen ähm, mit wen linden ne? Ne, äh, nicht linden äh, sie ja und war nicht jemand hat auch schon b zwei leute die noch auf c sind wenn es geht e du zum beispiel so was ist das für eine auswahl so kartoffel fischauflauf auflauf herzhafte Brot torte ich gerne die zwei geschicklichkeit also kartoffel fischauflauf soll es sein und seltener fisch <lacht> bitte es nicht weiß nicht wie schwer nächste kapitel sein wird Nein, zu spät. Aber oh, ich kann Werte verlieren dadurch. Oh oh. Das <lacht> ähm, äh, ist natürlich jetzt nicht gut. Ey. Man kann Werte verlieren durch das. Oh, oh. du Idiot! Einmal du. Der Typ will uns umbringen. Na gut, okay, kein Ding. Je nachdem, wie schwer das Kapitel sein wird, ich fasse einfach nicht. Je nachdem, wie schwer das Kapitel jetzt sein wird, ist das bestimmt nicht so von Bedeutung, ne? Aber wenn doch, dann dann setzt es was, Ember. Okay, mit vollem Fragezeichen, Magen, gehen wir dann und äh, brechen zur Weltkarte auf. Und wir tackeln mal Corins Nebenquest. alle äh, Hier will ich nicht hin. Äh, Kreuzweg des Schicksals. So und von wie das so da aussieht, ne? Ich glaube, das ist nachempfunden von dem von dem sechsten Kapitel von Fire Emblem Fates, also das Kapitel, wo man entscheiden musste, welche, welche Familie man sich anschließt oder je, nach, welche, je nachdem, welche Familie vorgegeben ist, je nachdem, welche Edition man sich geholt hat und das war sozusagen das kapitel das direkt danach gespielt hat nachdem man sich für eine der familien entschieden hat und da musste man gegen die familie kämpfen für die man sich nicht entscheidet hat mit der familie für die man sich entschieden hat und da war halt das kapitel sozusagen aber das war, war traurige kapitel und ja das machen wir heute ne ich nehme an das war das kapitel er sieht jedenfalls so aus jetzt sieht so aus wie das sieht eins zu eins aus wie dieser Screen, wo Roma gegen Xander gekämpft hat. Also ja, diesmal muss ich mal auf die ganzen Charaktere da achten. So eine Art von großer Bedeutung vom für Emblem Corin und schaut was einer Prüfung für den Wirmgott. Diesmal habe ich dann gedacht, dass ich äh, nicht jemanden ausrüsten muss, weil wir gegen Korin kämpfen müssen. Von daher ja, wird jetzt nicht nötig sein, hier jemanden zu trainieren. Die Welt verändern. 言わん zu geben meine ich. ね、trainieren. Ich ja. oh, mein mit oh. also es ist es kennen als, also vor allem Revelations der dritte Pfad ist erkennen, was mehr oder weniger DLC war. Okay, also. Time of Revelation war das DLC. Und. Da war eine Edition, die man sich auch noch holen musste, zum Vollpreis. Und in dieser Edition stellt man sich gegen beide Familien. Ich habe mich lieber Smash angeschlossen. Und irgendwann haben sich dann beide Familien an einen angeschlossen. Also man konnte sozusagen alle Charaktere im Spiel spielen, mehr oder weniger, So also auf einige Ausnahmen. Mein Gott, Fire Face war so schlecht. Die Story war So, oh. so. so. Okay. Ich kann das gar nicht so jetzt zusammenfassen, aber das ist ein, ein absoluter Kollateralschaden. Das Storytelling von Feiern im Feld dagegen ist das hier ein Meisterwerk. Dagegen ist das Storytelling in diesem Spiel ein, absolutes, ein absoluter Blockbuster. Der Grund dafür ist ironischerweise Corin, weil <lacht> Corin ist so unglaublich schlecht porträtiert in dem Spiel. So ähm, acht Leute. Entschuldige, was? Das sind zu wenig. So lass ich mal hier kurz umgehen Jetzt ich muss mal auf die charaktere achten. Die sind bestimmt alle Anspielungen an charaktere aus Fates, ne? So, du hast bestimmt das Jahr jetzt, ne? Ja. Schwert von Emblem Corin. Nur ein Reichweite. Das Waki hat nur zwei Reichweite, genau. Das heißt, sie können wir eigentlich voll einfach erledigen. Sie hat nur 33 Angriffskraft, aber sie hat hier so welche Sachen, ne? Aber das ist nur, wenn sie den Angriff einleitet. Ich habe so das Gefühl, das wird irgendwann wird leicht ja gleich passieren, was mir nicht gefällt. Ich weiß das jetzt schon. So, sie wird jetzt eigentlich nicht so. Solange sie nicht den Kampf initiiert, ist eigentlich ja nichts so unglaublich schlimm. Ich muss mal auf die Charaktere achten. Sind das alles Anspielungen an? Margerita Rittmeister. Ja, das sind alles Anspielungen an an Charaktere. Das ist die ähm, Nordkönigsfamilie. Ja, das soll Camilla sein, ne? Weil die, die Ritter war. Und Magirita waren. Ne, ritter glaube ich. Da waren irgendwie. Äh, Drachen-Einheiten, also drachenfliegende Einheiten, die Magie benutzen könnten und Exte. hatte soll Elise sein, ne? Eine Heilerin auf dem Pferd. Na, das hier soll Xander sein. Und ja auch ein Rittmeister ist, genau. Hier soll Leo sein, ne? Aha. Ich bemerke die anspielungen Na, Dann nehme ich an, soll Natia Hoshido sein, ne? Ryoma, ja. Schwertmeister mit einem Donnerschwert. <lacht> ja, ne was hat er dann? Ah, oh, er hat nur eine Silberklinge. Vorgative, Ja, weil sie eine Magerin war, genau. Ja, weil Rio martin ein legendäres Schwert, das das Rai jinto was mehr oder weniger ein Donnerschwert auf Crack war. Das irgendwie kein magie schaden sondern physischen Schaden gemacht hat. Und ja, oh mein Gott, der ist nicht so stark. Der ist überhaupt nicht stark. Wow. Wenn das hier der echte Ryoma wäre, ne, der wird uns fertig machen. Ryoma ist einer der stärksten Charaktere, vor allem im Faces. Der macht einfach alles kaputt. So, hat hier soll ähm, Takumi sein. Ne? Äh, das soll Hinoka sein. Und das soll Sakura sein. Ne? lanze Silberbogen. Er hat auch keinen magischen Bogen. Er hat nicht den fuji in Yomi. Also Raijinto, Fujinomi, ne? Also Anspielung an die, an die beiden Götter, ne? Den Donau und den, den Windgott, ne? So, sollen halt auch irgendwie welche sein. Hier sind nur Lanzenkämpfer, Scharfschütze, zwei Schützen, ne? Ich glaube, die sind gar nicht so viele Leute, sehe ich gerade. Ich dachte erst, sie wären auch alle so Anspielung an irgendjemanden gewesen. Und man sieht nicht so aus. Ah ja, jetzt jetzt bekomme ich die ganzen Sachen mit. Nicht schlecht. So okay. So, unsere Werte sind reduziert und wir können nur acht Leute mitnehmen. Ne, weiß nicht, weil ich davon halten soll. Nehmen wir euch beiden mit, damit wander wird hat heute nichts. Ne? Doch, doch. Ich habe ihn nur halt nicht in Reichweite packen von irgendwas. So, er wird natürlich nicht unseren offiziellen Heiler hier ersetzen, ne? weil wir wollen trotzdem noch einen kompetenten Heiler, ja. Der uns hier carried wie zum Beispiel Fram. Na, ich werde ihn nicht als einzigen Heiler hier deployen, weil, weiß nicht, äh, wo sieht man das hier? Heilung 14. Er heilt. Ich meine, das ist eigentlich nicht so wenig. Ne? So ein paar Kratzer kann er natürlich heilen, ne? aber wir brauchen trotzdem einen offiziellen Heiler. Also warte ich nur sogar zwei mit so aber drei Heiler hier <lacht> ah, kann nichts schief gehen ne das Problem ist ich habe mehr Ringe hier als ich, äh, so wir haben ja Wälder das heißt lass ich mal ganz kurz gucken äh, sie bekommen sie hat ausweichen von 150. 34 134 45 48 42 141 37. Niemand wird sie treffen. <lacht> er ist ein Magier, das heißt, er ist der einzige, der eine Chance hat. Sie zu treffen. Alter, Wer hat erfunden? <lacht> das erfunden? Da ist doch sowas von krank. Also, sobald ich sie in den Wald reinpacke, sobald ich sie in einen Wald reinpacke, okay, die Leute erreichen mich nicht, ne? Also, das ist super verdächtig. Ich weiß genau, was hier passiert. Sie setzt der Drachenader ein, ne? Weil das war so eine Funktion im Fire Emblem wo man irgendwie das Areal irgendwie beeinflussen konnte, wenn man an bestimmten Punkten gestanden hat. Und die wird jetzt in den, den Fluss einfrieren, ne? Und dann wenn ich unachtsam bin, dann kommen die Leute alle von allen Seiten, ne? Ich weiß genau, das die hat machen wir Das ist schon so weit von klar. So, ich habe so das Gefühl, ich brauche einige fliegen oder? Aber... Weil hier sieht das relativ so aus, als... Ich gemacht. Okay. So war es mal so, ne? Diamant und Timera werden, glaube ich, so ein bisschen hier carryen, ne? So, dann nehmen wir hier Silberschwert. Da ist ich an. Die sind noch nicht mal so stark. hier Fingerspitze. Okay, der ist stark, aber der hat auch ein Kriegerschwert. Hm. Also meine Strategie wäre jetzt hier irgendwie hier die die Brücke so abzublocken, ne? Aber ich weiß genau, was hier gleich passiert. Von daher, mal schauen, wie das abläuft, ne? So, Mache ich hier? Ich muss irgendjemand hier empfangen, vielleicht ihn oder sie. Ne? Man hat das sieht relativ chillig aus. Ne? Wir haben uns wissen, wir hat ja Kapitel mit Lucina abgelaufen ist. Damals Ne? waren auch nicht so viele Charaktere. Von daher, gucken wir mal. Ich werde wahrscheinlich. Falls ja die Kacke am Dampfen ist, sollte ich vielleicht mit mir vorbeikommen und Dings machen. Ich glaube, ich brauche ich habe drei Heiler. Drei Heiler. Ähm, was habe ich jetzt gesagt? Einfri Einfrieren würde ich mal machen. Einfrieren. Für den Fall der Fälle, ne? Was ich auch machen könnte, ist, ich könnte Teleport einsetzen, ne? Dann könnte ich Junaka so schnell wie möglich irgendwo hier parken dann kümmert sie sich um wortwörtlich alle charaktere <lacht> außer ihn so weißt du was hm, ich glaube ich habe ich ja nicht positiv braucht ne? äh, kannst du einfrieren ganz kannst na gut dann nimm du das was eine Magie na also ich habe das dabei ne dann versuchen wir mal so ja, falls wir nicht rechtzeitig genug dahin kommen denn dann da muss ich Junaka mal dahin packen damit sie die Sache entschärfen kann so so ich kann ich alle Ringe mitnehmen, weil ich mich ein bisschen und traum hat keinen super Ring. Da kann man mal ändern. Aber was gebe ich dir denn? Ähm ja, das Wander ist tanzen. Na, ich will aber nicht mein Heiler zum Tanzen benutzen. Äh oder will ich meinen heiler zum tanzen nutzen ich glaube ich will sogar mein heiler mal zum tanzen benutzen. So, aber dann kriegst du jetzt einen anderen effekt ja? Eine andere fähigkeit falls ich überhaupt ein ab Nö. Okay. was soll es wird schon klappen so ich könnte mit rosado hier reingehen ne? eine Krieger du hast eine Krieger 27. Ich habe nicht, dass wir ihn down kriegen, aber wir können es mal versuchen. Sehr wohl Ansatz eine Menge Schaden, aber So, werde ich mich hier so ein bisschen antasten wahrscheinlich, ich weiß genau, was passiert, ne? Hier wird gleich alles eingefroren, die können sich dann überall bewegen. Aber jetzt sieht das nämlich voll praktisch für uns aus, ne? Die Gegner können sich nicht übers Wasser bewegen. Aber ich weiß genau. Da bin ich einen Moment nicht aufpasse, dann mit der da See eingefroren. Die können sich auf einmal. Ja. Ja, er hat schon angesprochen. das finale Kampfnehmer. So. Du ein. Uh. So du. Ich werde dich sogar doppeln können. Cool. So hier habe ich natürlich den dings gegeben die Feuerlanze, ne? Nachbarn Gegner anzugreifen und sich danach auf das Feld gegenüber den Gegner zu bewegen. Hm. Ja, mal gucken, was ich mache. Ich sieht relativ easy aus. Ich könnte ihn ja erledigen, aber wir machen folgendermaßen. machen hier. Yeah. Ja, müssen wir so schnell wie möglich mal hier runtergehen. So, Kraft so hundert Prozent. Aber ich habe nicht das super Tomorrowk dabei. Ja. Oh, aber wird schon klappen. Also was? Ich krieg fünf Level ab hier durch, ne? So in unoffizielle. 10 Ich jetzt schnell genug da reinzugehen. Oh Lanze Meister ist auch nicht schlecht. Ich mach richtig mit der Kriegerachse. Nö. So, warte, so? Äh, aber diese Crit Chance, aber. So was? Ich lasse ich einfach so auf uns zukommen. Ich sollte ja, ich sollte wahrscheinlich lieber erst angreifen. Na, ne? ja, wir mal so? Ach, komm her. Diese einprozentige Chance, aber. runter aber oh, den kann ich natürlich auch machen. Ja, ne? Genau so. So, Wanda. Ganz vorsichtig. Ich darf dich nie in Reichweite von irgendwelchen Gegnern packen. Leider nicht down. So. Oh, und mal, wie ich ihn fertig war das hat er adios gemacht? Ja, ich habe natürlich alles nur Charakter ausgesucht die Level 5 waren, ne? So. Na, kommt der nächste der nächste. So. Ja, naja. das noch nicht mal getroffen, glaube ich. So, ich wusste, hier kommen noch mehr Leute. Ich wäre zu einfach gewesen, so er hat Anspielung an irgendjemanden, Magier, Heiler, Lanzenkämpfer. Ich glaube nicht. Ne. Ich glaube nicht. Die drei krieg ich, glaube ich, down, ne? schaden. Ich meine, ich komme sowieso nicht an den Typen da hinten ran, ne? Und du bist ja wohl niemanden hier weghauen, ne? 35, 7, selbst wenn du sie kritisch Weil jeder andere wäre ein Problem, glaube ich. gereicht so. aber wenn ihr beide trefft, ne wäre natürlich sehr gut, sehr gut. Ja, das sind leider der eine Schütze noch aber sollte eigentlich noch klappen ne solange der niemand kaputt kritttet ist der einzige der hier, die in Gefahr ist das ist eigentlich okay so wer konnte ja tanzen Warum konnte ja tanzen ich glaube da werde ich sogar schon Gebrauch machen ich glaube wenn ein schnelles Kapitel ja, ja du hast du hast elfen würde ich wusste es. Hm. kann ich dich mit der Kriegeraxt erlegen Ah, muss ich treffen Und wenn nicht dann bin ich tot <lacht> okay komme ich hier runter ja ne wenn er weggeht geht so, ich was mal kurz überlegen machen wir den mal aber sah jetzt nicht so stark aus ne ist ja viel besser. aber oh, das ist halt normale Kampfthema so von, äh, von, äh, Fates. Ich So, beide Male, wenn es geht. Ja, wohl. Ah, durchhalten, so, du kommst doch nicht mal daran. Warum kommst du denn hier dran? Aber nicht gibt so, oh, es jetzt nicht mal. Ja, da muss ich jetzt zurückdrehen, glaube ich. Also, ah, immer noch, vielleicht kriegen wir auch gerettet. Ich glaube nicht. Hm. Sie steht hier sehr ungünstig, leider. Doof hier gerade. So, cool. So. Muss ich den ja machen. Versuchen wir, hier noch zu retten. Wander. Wow, er macht sogar halbwegs Schaden mit dem Tomahawk. Okay. Könnte er ihn erledigen? Würde mich voll überraschen. Wow. Ah, da müssen wir ja tanzen. So. Oh, habe weggedrückt. sehen. Ich nicht, dass ich mit ihr schon mal irgendwie engaged habe. So ihr müsst jetzt hier alles erledigen das glaube ich nicht möglich ist aber versuchen was uh. so muss ich ja außerhalb reichweite von allen hier packen Ist sogar außerhalb Reichweite von. Passend. So, ich, passen, ich wann da kriegt er einen Kill? Die Rücke, sie beginnt offiziell. So, wen kann ich denn hier am Leben lassen? Ich glaube nicht irgendeinen. Ne? 38. ob du willst sogar überleben, ne? Warte mal. Fünf, das sind zehn. Nein. Aber warte mal. Du überlebst doch, wenn du mehr als Dings hast, ne? ist jetzt ein zu beginn des kampfes äh, über 30 prozent sie immer mindestens ist das 30 prozent ich bin mir nicht sicher ist das 30 prozent 19 von 53 die hälfte von 53 ist 27 das ist genug oder Gut. können ja mal gucken, wie das hier abläuft. Ne? das Problem ist, ich werde hier niemand anderen erledigen können. Ne, das ist schon schon vergeben hier, glaube ich. Und hey, da bin ich in Reichweite von allen. Cool. Okay, versuchen was mehr ziemlich sicher, wir jetzt wecken Und Dings verlieren. Rosado, aber... Guck mal mal. Oh, und da bin ich in Reichweite von irgendjemandem. Cool. Und Magie auch noch. Machst ihr noch nicht mal fertig mit dem Panzerbrecher? Das gibt es jetzt nicht. Naja, wir sind tot. Aber ich kann jetzt versuchen. So, die Situation hat mir eigentlich gefallen. No, hier muss ich das ein bisschen anders angehen. Hat das gibt es jetzt nicht, Mann. so blöde hier hier so machen hat gibt's nicht so wenn ich ihn jetzt hier wegpacke, dann wirst du dich ja nicht hierhin bewegen können, ne? 1 2 3 4 5. Da könnt ihr glaube ich sogar schaffen. Verdammt. Okay. Ähm. habe ich anvisiert dich. Ja gut, dann gehen wir eben weg. Also funktioniert das nicht. Wanda. Heile bitte. Funktioniert dieses Ding da? Ja, Momente, das war auch nicht schlecht. Ne? Ja, gut, dann müssen wir halt so machen. Ne? Geht leider nicht anders. Irgendwie wird dann in der Situation leider nichts ändern. Natürlich, links einsetzen. Ne? Ich könnte den ja machen und machst mich fertig. Ey. Wie kann das eigentlich sein, dass du nie genau überlebst? Ey? Aber wenn ich dich hier packe, ne? dann erreichst du uns nicht und ich werde einen Angriff überleben. Hoffentlich weil ich kam daneben stelle mit protection also ja da wird schon klappen obwohl kam es nicht mehr doch sie ist voll ab hier, ne? ja stimmt weil sie ja gar nicht getroffen wurde So, das sollte jetzt klappen so, auf wen gehst du los ja, war auch auf eine person losgehen die sich nicht wehren kann ne? So, jetzt wird er leider aber der magier wird nicht 43 hp abziehen mit neben dem da außer der doppelt mich vielleicht Der kommt man nicht mal ran weil der andere tief sich erst bewegt hat cool so. wenn ich ein bisschen näher hier dran wäre ne? könnte ich dich erledigen ich glaube ja und dann mache ich ja voll zum target hier ich kann es nicht auf sie heilen so ich könnte hier reingehen dich erledigen nein wie kann das eigentlich sein dass mir immer ein hp fehlt zu allen So ein Erzritter. Ne. So. Bist du sicher du hältst all meine Schläge hier aus. So, warte mal. Du wirst ja wohl wandern nicht erledigen können, ne? Wir gar nicht erreichen können, glaube ich. Nee. So, wir müssen uns hier um erstmal kümmern habe ich so gefühl so machen wir halt so ne? Bin mir ziemlich sicher wir sind in sicherheit mit wander oh wenn er daneben haut ne? da wird er nicht 90 prozent kommen Danke. Okay, ja, jetzt kann sie hier reingehen. Cool. Problem ist, das ein Magier, der sie ignorieren kann. Ja, ich weiß nicht, ob das auch so eine gute Idee jetzt war, aber ne. Mal hier. Mal den ja, genug Leute hier packen wird das schon klappen. wollte die nicht auf der linken Seite. nicht einfach erledigen macht ja keinen Schaden ich muss mehr Schaden mal, ich muss hier den machen ne ich erstmal die Knochen Flash. Flash doch mal zu kontern kannst du nicht ha ich nicht habe. Fall, wenn ich auf Angst munte. cool ne so und er ja er macht nichts gegen ihn ähm schaden machst du gegen sie zu viel ne Ups. Am Treff. Aber. du weißt nicht, ne? So, machen den ja. Das schwächen und so, ne? Mag ich so rein. Was den platt. So, und sie hat nur zwei waffen weil sie wer braucht sie irgendwie gar nicht also die lanze ist voll weggeflogen hier. so ich weiß nicht was ich in der situation ja machen soll und ich heran mich. könnte ja klone einsetzen aber brauche ich im moment nicht ja muss sie einem schützen kann was geht ja auch mein gott ist es so muss es unbedingt töten man Gibt's doch keine Erfahrungspunkte mehr, Alter. hat jetzt in hat der dat, hat was hat die hat jetzt gebracht